Jetzt ist endlich Schluss mit den Albarkeiten. Heute werden wir uns diese zwei Vollidioten vorknöpfen. Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wo sind sie denn? Ich hoffe, die machen noch nicht ernsthaft was krasses. Da sind sie. Oha, oha. Es ist ja also gelungen, die, die Lage in den Arenenstadien wieder in den Griff zu bekommen. Auch die Türverregung scheint kein Hindernis für dich gewesen zu sein. Nichts anderes hätte ich von einem Champ erwartet. Los meine Leer, kein etwas Begeisterung über diese auch so mutigen Daten, wenn ich bitten darf. Wow, wow! Klatschen die? Ich höre so Klatschgeräusche, aber die klatschen nicht. Hä? Was stimmt denn jetzt mit denen nicht? Ist ja total gruselig. Daran hängt der Pokémon zu deiner Maximierung. Und der Grund dafür sind die an Ammen denen ihr Glauben schenkt. Aber wir werden alle die wahre Natur von Sascha und Sommerenta offenbaren. Sascha und Sommer haben Gala vor dem Untergang bewahrt. Pach, Leichtgläubige Narren! Seit ihr denken, seit ich denken kann, wurde uns stets stets als den. Seit ich denken kann, wurde uns stets als den direkten Abkömmlingen der Helden geschuldigt. Doch damit war es schlagartig vorbei, als ihr Unruhestifter Gala vor Andonados gerettet habt. Und dann musste diese Professorin hier auch noch mit ihrem Buch ihren Senf dazu geben. Ja, ganz genau. Sollte sich heben. Von einem auf den anderen Tag hat sich die Geschichte verändert. Plötzlich sollen diese Pokémon die Helden gewesen sein. Zu was würde uns das machen? Hm? Wollt ihr damit sagen, dass unsere ehrbaren Vorfahren nicht als Lügner waren? Ich habe tatsächlich die Fachfahnder der König Galas? In der Tat, so war es stets und so möge es auch auf ewig bleiben. Die Geschichte in ihrer bisherigen Fassung war die Wahrheit und die Wahrheit bedarf keiner Neuinterpretation. Sich lächerliche Geschichten über neue Helden aus den Fingern zu saugen, das ist alles völliger Unsinn. Das stimmt nicht, ich habe in meinem Buch nicht gelogen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sashi und Masenta schon seit uralten Zeiten über die Galaregion wachen. Wenn dem so ist, machen wir doch die Probe auf, Se auf Exempel, um zu sehen, welche Version der für Geschichte die wahre ist. Sollte es sich bei diesem Kreaturen wirklich um die wahren Herden von Gala handeln, müssten sie eine geballte Ladung an Gala-Partikeln doch mit Fassung tragen können, oder? Aber klar doch, jetzt es mir. Der ganze Zirkus mit den dynamax pokémon das waren Testläufe für das große Finale. Habt ihr völlig Lieferstand verloren? Ihr wollt die beiden allen Ernstes zum Ausrasten bringen. Schön, dass wenigstens einer hier seine genau grauen Zellen mit Sauerstoff versorgt und mitdenkt. Nur könnt ihr, nur könnt ihr, erkenntnis leider ein kleines bisschen zu spät. Ein genialer großer Bruder trifft Oben nämlich bereits die letzten Vorgärungen, während wir hier heiße Luft produzieren. Das lassen wir nicht zu! Oh, ho, ho, ho, ho. Spielt ihr etwa mit den Gedanken, den Lift nach Oben zu nehmen? Genialer Plan. Es gibt nur um ein Problem. Zuerst müsst ihr noch an uns vorbei. Mal wieder. Das soll ein Problem sein? Jetzt kannst du dich an den Pokémon götzen die ich eigens für diesen Kampf trainiert habe. Oh. Schildrich. Was ein Vollidiot. Ein Vollhonk. Hätte ich mal ein eigenes Battle-Theme. So schlecht ist der. Immer noch nur vier Pokémon. Junge, machst du irgendwie irgendwas? Der kriegt gar nichts hin in seinem Leben. Ich weiß ja nicht, was mit dem abgeht. Und nicht und der überlebt noch das Vieh. Aber hey, vom Level her kann er mithalten. Oh, silenbrim Tut so weh. Aqua Well so lauchte dort ist schon mal down klick die klack das machen wir noch down egal ob es mich umbringt das machen wir jetzt noch schnell ne. zum einen warum ist es schneller zum anderen warum macht es schutzschild es regt nur noch hoch ah, auf auf das ist kacke ey, ey. Ah, ich bin doch schneller okay piu, piu. He's not dead! no. Gangwechsel, oh oh. Da soll ich aber Angst bekommen, oder? Du, ich aber nicht. Das ist eigentlich schon wenig. Komm, kill sie. Oh, Junge, du Langweiler. Ich hasse Schutzschild-Attacken. So unnötig. Das ist Schutzschild. Ah, Excel. Junge. Stromstoß. Ja, wow. Als ob ich das killt. Neben nee, nicht. Und du killst dich damit nur selbst. Siehst du? Tch, voll raus tch, Level Up für Nintendo Level 70 Damn! Äh, ja. Pff. Legios! Tch, als ob Legios irgendwas kann. Also ich bitte euch. Tz, Und ihr seid weg vom Fenster! Seht ihr? Level 50. Bronzong... Warum denn so alle... Lass uns in Ruhe unseren Spaß haben. Nee, du. Spaß hier nicht drum. Nein! Okay, ich muss keine Runde aussetzen. It's Showtime! Pfff! Boom! Als ob der das überlebt! Ja, natürlich bin ich da down. Okay, dann muss kursi das übernehmen Ach, du machst dir keine sorgen kursi alles gut Bam. so und jetzt noch bevor wir gegen den anderen heilen kämpfen unsere pokémon heilen kursi und zwalock die level up zwalock ja ah. Oh, meine noblen Pokémon! <lacht> Verloren ich! Wie kann das nun möglich sein? Wir haben die Mäuse vertrieben. Jetzt heißt es ab nach oben. Jede Sekunde zählt. <lacht> Was war das? Ach, offenbar hat mein Bruder, ausreichend Zeit, um den Blatt zu vollenden. <lacht> Gehen wir! Ja, besser so. Ja, lass mich mir noch mal gut heilen Da das da da da mag da zu da da da da da wie da ich da äh, und da da da da da da ich Sonst würde ich mal mit save abspeichern, aber geht ja hier nicht. <lacht> Was geht hier vor sich? Da ist Sashian! <lacht> ich habe es vollbracht, Blutsachian! Die Kreatur hat sich tatsächlich von rostigen Schwert, vom rostigen Schwert anlocken lassen. Dann musste ich nur noch eine ordentliche Ladung an Galapartikeln verpassen. <lacht> Sachian fehlt sogar so ein Stück Ohr. Wie konnten sie es nur tun? Sehen Sie nicht, wie schmerzhaft das für Sascha ist? Und alles nur, weil ich nicht verhindern konnte, dass sie das rösige Schwert stehlen. Haha, <lacht> der Schleier ist gefahren und seine wahre Natur offenbart sich in all ihrer hohen Gewalt. Diese Bestie soll also euer ekler Held sein. Jetzt zeigt sich, wer die wahren Könige der Galaregion sind. <lacht> <lacht> <lacht> Bruder, ich bin nicht dein Ziel, du sollst all deine Zorn an der Stadt und ihren Einwohnern auslassen. Ich versuche verzweifelt, seine Kraft im Zaun zu halten, doch es will ihm nicht gelingen. Sachian! Ich hatte gehofft, wir könnten ähnlich vorgehen wie bei den Dynamax-Pokémon. Jetzt haben wir es aber mit einem legendären Pokémon zu tun. Falls du vorhast, es zu fangen, würde ich dir davon abraten. Ich gebe es nur un ungern zu, aber ich glaube, du bist die Einzige, die in dieser Situation gewachsen ist. Mach dir keine Sorgen, Maike. Ich kümmere mich darum, dass hier alle in Sicherheit sind. Konzentriere du dich darauf, Sachan zu besänftigen. Maike, es greift an! Warum können wir es gegen und nicht gegen Sommercenter? Naja, ich hätte auch lieber einen Sachan, statt einen aber aber. Naja. Level 70? Was ist, wenn ich hier verliere? Kann ich jetzt eigentlich fangen? Aua. Die Musik. Au! Warum steht da schon was effektives, was nicht? Ey, die Musik ist ja voll geil. So ein Hundegehau die ganze Zeit. Ey, ja, ich mag das Theme voll. Oh. Ups. Ey, das Theme ist echt voll nice. Oder was meint ihr? Ey, welches Pokémon soll ich denn reintun? Der macht ja bei allen 100 Schaden gefühlt. 100.000, ey. Ich schwäche gerade all meine Pokémon, aber ich weiß ja nicht, wie ich reintun soll. Ja. Kann ich's fangen? Kann's keinen Ball werfen. Also muss ich's besiegen. Okay. Oh oh. Aber ich mag es auch schon mehr als Summer Center mittlerweile. <lacht> nice! What?! Wolltest du eine OP-Attacke einsetzen oder was?! Warte, was? Warum hat der jetzt einfach meine meine Attacke geklaut? Was? Zumindest macht sich selbst kaputt, immerhin. Level für Creme und Ziel im magie Was? Magie-Puder. Das Ziel wird mit magischem Puder bestreut und nimmt dem Typ Psycho an? But why though? Oh. Sascha, ist okay? Vorsicht, oh. pass auf! Es ist Sommercenter. Da ist nice Buddy. Schwester, das kannst du nicht machen, ey. Was soll denn das? Summer Enter. Hör mal zu, ey. Olde, die wollen dich nur benutzen, aber ist alles okay. Wir haben hier den Champ. Ach so, na dann. Danke, dass du mich gerettet hast, Summer Enter. <lacht> Keine Drehung. Okay, bye. Es scheint seine Kraft doch immer nicht ganz kontrollieren zu können. Ich mache mir große Sorgen um Sachian, Maike. Ich muss ihm einfach hinterher. Ja, vielleicht ist es auch ein R. Weiß man nicht. Haben wir eigentlich keine Geschlechter. Und das gibst jetzt auf der Stelle zurück. Das gehört sich Oh weh. Hopp, holt sich das rostige Schwert zurück. Oh oh. Brrr. Nein. Ich will dich anverschunden, meinen großen Bruder. Sag mal, schaut Sag mal Center, dich an. Okay, dann gehe ich halt. Oder ich stehe in der Mitte einfach rum. So, so bewältigt man eine Krise als Champ. Respekt! Ähm, ich glaube, es wartet auf dich. Oh, I think it's time. Warte, bevor wir das machen. <lacht> Sollten wir erstmal unser Team heilen. Ähm, ja, komm. Verschw verschwenden wir unsere Supertränke. Ah, hier nicht. Talion kriegt dann nochmal einen. Supertrank. Okay. Oh, Leute. Kampf gegen. Sommersenter, jetzt können wir es fangen! Sommersender betrachtet dich ruhigen Blickes. Nimmst du den rostigen Schild zur Hand, um Sommersenter zu fangen? Ja! Hat ein anderes Team oder wie? Sagen wir, denn das Blick wirkt entschlossen. Wer den gleichen Theme? Glaube ich. Oder ist das gleiche Theme? Ich hoffe, ich kill's jetzt nicht. Ja, Bro, komm unser Team, Mann. Okay, einmal kann ich das noch machen. Eisenabwehr. Ja, ich hab schon verstanden, dass du ein Tank bist. Und... Piu. Nein! Wieso jetzt ein Volltreffer? Wieso? Wieso ein Volltreffer? Habe ich jetzt verkackt? Es scheint, als wollte der Sender nicht prüfen. Hä, hey, kann man hier nicht so gesehen level farmen? Man kann es die ganze Zeit besiegen. Also ich finde es gut, dass das nicht irgendwie für immer weg ist, wenn man es besiegt, aber dass das keine einzige Konsequenzen hat, nicht mal im geringsten, ist sogar ein Vorteil in einer Art und Weise, das verstehe ich nicht. Hm. Gigantenstoß, oh. Uh oh. Special Attack. Oh uh oh. Ah Damn! Das war heftig. Schieße ich jetzt ab. Mein Finger wird dir schon zeigen, was lang geht. Jetzt mache ich mehr Schaden auf einmal. Okay. Kurz heilen. Und dann nehmen wir das Vieh ins Team. Und ich denke, Zwollock raus. Obwohl ich zwar eigentlich nicht raustun will. Aber ich will das, Team, das Ding ins Team nehmen. Deshalb keine Ahnung. Was sollen wir sonst raustun? Weißt du? Eisenabwehr. Ich glaube, Aqu Aquaquelle sollte noch ausreichend Schaden machen, dass er im roten Bereich ist. Ja. Oh nein, es verwirrt. Nein, das war nicht mein Ziel. Äh, verdammt, ich hätte einfach Flottball einsetzen können. Ich bin dumm. Bevor ich jetzt einfach wirrlos wir den Meisterball einsetzt, mach ich erstmal versuchen. Ohne. Vielleicht habe ich ja Glück. Was? Nicht einmal? Das Ding hat nicht einmal gerüttelt? Nicht einmal? Vielleicht müssen wir da schärfere Geschütze aufsetzen. Wir schläfern es ein. Ist nicht mehr verwirrt. Okay. Eigentlich auch besser, so wenn er nicht verwirrt ist. Ein Volltreffer. Der Film ist richtig geil. Einer der besten Films im ganzen Spiel. Ohne Witz. Jetzt so Endgame kommen so geil. Die ganzen geilen Films, ne? Jetzt erst. Wow. Oh. Als ob wir down sind! Natürlich nächstes Pokémon rufen, als ob ich jetzt aufgebe. Warte, warum tue ich Zwollock rein? Der ist effektiv gegen mich. Na egal, versuchen wir nochmal mal einen Volperball. Einmal? Okay, einmal. Vielleicht muss ich viermal den, Bok den Ball werfen. Ey, komm, kann ich das skippen? Das ist mir etwas zu lang. Äh, machen wir mal. Na, komm, ich will es ich fangen. Ich will nicht irgendwas machen, ich will es fangen. Einmal. Wieder nur einmal. Hä? Mach ich irgendwas falsch? Ich wüsste halt nicht was. Okay, wisst ihr was? Ich besiege das mal kurz. Und dann versuche ich mal mit dem flotball zu fangen. Verdammt, ist noch wohl wenig. Hm. Äh, äh. Oh, ich weiß es nicht. die anderen Level, die anderen Bälle hier. Schwerball, aber ich mein Schwerball verschwende. Ich hab nur einen lassen, das lieber. Versuche nochmal Hyperball. Das ist glaube ich der Beste bisher. Nein! Dreimal. Ich hatte so viel Glück. Ah! das ist aber so gut ich brauche den meister aber nicht einsetzen Da kann ich mal angeben eins zwei es wird besser es wird besser was soll ich noch mal was soll ich denn sonst machen soll ich Kotomi wieder beleben oder was kann ich machen und dann noch mal Gesang versuchen oh ey diese langweilige zehn Jahre Animation ich mag die Animation okay, aber auf Dauer wirklich okay, auf Dauer wird das langweilig. So, also, ja, äh, wechseln wir noch mal zu irgendjemand, es aushält. Kremi zum Beispiel, ein Heim und Kutomi, dann machen wir Kutomi und dann Gesang. Ja, das ja, passt dann schon. <lacht> Weil ich meine, wenn es eingeschläfert ist und im roten Bereich ist, was, was steht denn da noch im Weg? Und auch das Glück, glaube ich. So, ich hoffe, Brutini überlebt das. Wenn das jetzt nicht überlebt, ne? Dann ist Kacke. Dann ist richtig Kacke. Weil ich will, eventuell muss ich dann die Folge ja wenig schneiden. Oh nein, da macht er auch noch das. Ich habe schon befürchtet. Warte, dann beeil dich bitte mit deiner Animation, wenn du schon machen musst. Warum? Warum one hitted das mich? Das ist nicht mal sehr effektiv. Ich check es nicht. Ja, natürlich nichts Pokémon rufen. Nee, weißt du, ich bin jetzt weg. von so einem Legi. Ich geb auf. Das ist mir zu krass. Nee, natürlich nicht. Ich muss es mit Hutuni versuchen. H Houtini versuchen, meine Story. Was ich denn machen? Nein! Warum machst du? Nein! Scheiße, freu hat hell, dich an! Ey, wir mal von Level-Ups, am I right? Ich meine, das kann ich zumindest speichern, wenn ich will, aber warte mal. Lass doch erstmal wieder heilen. Ey, was soll... Ihr, wisst ihr was? Brauche ich den Meisterball überhaupt? Ich denke nicht. Ich glaube, ich war Wofür brauche ich den Meisterball? Ich überlege gerade. Das ist das einzige Legi, wie ich noch bekommen kann. Saschan gibt es nur ein, Sch äh, ein Schwert. Ähm, es gibt keinen Legi, wo ich es einsetzen kann. Es gibt, wenn dann, nur normale Pokémon. Bei welchem normalen Pokémon möchte ich das bitte einsetzen? Wisst ihr was? Ich setz meinen Meisterball ein. Ich weiß, es ist auch möglich mit dem Hyperball. Aber ich fange immer die Legis mit dem Meisterball, weil ich keinen Bock habe. Oder ja, ich es eigentlich nie schaffe wirklich mit anderen Bällen zu fangen. Und deshalb, mein großes Argument ist einfach, dass ich keine Nutzung für den Meisterball habe. Dann setze ich ihn jetzt einfach ein. Ganz ehrlich. Oder was soll ich tun? Aber wenn ich ihn jetzt einsetze, dann lachen mich wieder alle aus. Dem Legi mit dem Meisterball gefangen ist zu schlecht, ihn mit dem anderen Ball zu fangen. Boah, ey, ja, sorry. Kann ja noch mal versuchen, aber keine Ahnung. Für ihn bringen wird das nicht. Ja, komm, ich will aber jetzt hier nicht äh, down gehen, du. Lass mich schon auf mich heilen. Ich muss noch Reihe items kaufen, aber das sollte mit dem Geld kein Problem sein. Ich weiß doch gar nicht, was wir danach machen werden. Ich werde mal schauen, dass wir dann in der nächsten Folge ähm, in den Kampfturm gehen. Da gibt es nämlich eine schöne Überraschung. Endlich, nach zehn Jahren, gibt es mal wieder in einem Pokémon-Spiel einen Kampfturm. Dann wurde ja ein omega rubin viel richtig geprankt. Und danach wurde davon nie wieder ge gesprochen. Sehr schade eigentlich. Ich mag den Kampfturm sehr der in german äh, per platin der war richtig geil aber so richtig geil also richtig richtig geil oder? Ja, ja. so bitte houtini nicht one hitten bitte bitte bitte jetzt nicht deine op attacke einsetzen das so bin ich aufgeregt. Äh, ja ja wow. was habe ich gesagt Skip plus minus irgendwas Skippen? nein Warum sterbe ich da instant? Ich verstehe es nicht. Ich werde es nur mal ein wenig versuchen mit Hyperbeine, ne? Aber nicht mehr lange. Und sie den Brief nicht mehr rein. Ich lasse die nicht mehr rein. Wegen Bollenhelm. Das ist mir zu hohes Risiko. Ich will kein Top-Belieber verschwenden. Weil die kann man nicht kaufen. Mm -hmm. oh, kein, äh, ja, nice Keine Wirkung So, ja Ach, Knirscher geht aber Oh, nice Kurse überlebt nur für mich Oder? Nee? Wir machen mal Houdini, wehe, das stoppt es wieder instant Okay, ganz ruhig. Wir schaffen das. <lacht> Wir schaffen das. Du setzt es ein. Eisenabwehr. Endlich! meine Attacke, die mich nicht wollen hittet Supi. Mensch, Summer Center. Schlaf ein. Ich mache mich robust, ist Frick. Ja, wie Gesang! Oh, es ging daneben. Ja, Gesang kann auch halt daneben gehen. Nein! Wenn ich jetzt sterbe, ne? Dann schmeiß ich den Meisterball. Dann habe ich echt keine Lust mehr. Okay. Okay, noch lebe ich. Wie bitte? Das ist nicht lustig. Ey, komm schon. Ich. Verschwende die Folge, ich will ihn gar nicht mit dem Meisterball fangen. Ich will es mal versuchen, ohne Meisterball ein Pokémon zu fangen. Volltreffer, nee. lustig. Ich komm nicht mehr drauf gleich. Nee, die Folge ist schon was zu ändern Komm, fangen wir das noch. Kannst du mal aufhören zu verfehlen? Houtini? Du gehst gleich raus aus, aus dem Team, ja? Das meine ich ernst. Houtini, ist das denn ernst? Willst du raus aus meinem Team? Ich glaube, Houtini will aus meinem Team raus. Wenn das so weitergeht, dann tue ich auch raus. Lässt so einfach Gesang ein, oder geht das nicht? Weil, sag mal, Senta und so. 55. Oh. Digga... Oh, was soll denn das? Das ist doch wohl ein Witz. Das ist doch wohl ein Scherz. Ja, Und jetzt? Ich meine, immerhin ist das Theme nice. Aber das war's auch schon. ich bin dann überlegen was mein nächster schritt wird ich werde denke ich noch mal versuchen mit routini und wenn diesmal nicht klappt ne dann kann das nicht mal dann kommt einfach in meinen meisterball dann ist es selber schuld Wer ist scheiß auf den meisterball wir braucht den ich brauche den sonst für niemanden mehr dann hat's halt, ist es halt eine meisterball okay Legis gehören auch in der Meisterball, die haben es auch verdient. Ich kann auch den Schwerball versuchen, aber... Äh, ich will, ich will den aufschwollen, weil ich habe nur einen einzigen. Den kann man ja nirgends kaufen. Deshalb. Äh, ich heil mich noch mal ganz kurz. Oh, ich muss dringend einkaufen gehen. Mal schauen, dass ich das äh, in der nächsten Folge mach. Goddammit. Na ja, komm, Knirscher juckt mich nicht. Macht so wenig, ja. So, bitte treff komm mir egal ich hab keinen bock mehr ich hab ich hab keinen bock mehr mir egal mir egal ich hab keinen bock mehr selber schuld ich hab keinen bock mehr ey mir egal wofür brauche ich den meister Boy? ich brauch den für nichts Juckt's. ich brauche den Meisterball für nichts. Juckt's. Dieses Pokémon fiel in Form einer Steinstatue in solch einen Schlangenschlaf, dass es in Vergessenheit geraten ist. Ein Spitznamen, nee, passt schon. In mein Team eigentlich. Ich habe drei Kandidaten. Die, ba die drei hier. Bei denen ich sagen würde, die können doch eigentlich nicht raus. Ich bin sehr enttäuscht von Zwollock. Und Tutini. Ich weiß es nicht. Brauche ich Zwollock noch? Das entscheide ich noch irgendwann mal. Oh nein, das wollte ich nicht. Der rostige Schütze soll schon an ihm bleiben. Ups. Was werde ich dann in der nächsten Folge, bevor die nächste Folge anfängt, noch regeln? Wow, wirklich beeindruckend. Der wache König hat dich für willig bef befunden. Oh! Wir wurden Zeuge eines Noblen-Kampfes. Ich schäme mich regelrecht dafür, dass wir die ganze Zeit nichts anderes im Sinn hatten, als uns darüber zu streiten, wer die wahren Könige sind. Du da, Zackenschopf! Freundlichst zu uns zurückverkommt, wie immer. Mein Bruder Stier und ich werden für unsere Taten Buße tun. Führt uns zugleich an einen angemessenen Ort, an dem wir Abite leisten können. In den Knast? Für Kerle, die ihre Taten angeblich bereuen, schubst sie uns ganz schön herum. Ach, was soll's? Michael, mittlerweile habe ich einen Eindruck davon, was du wirklich drauf hast. Und ich muss sagen, du hast dir den Titel des Gems wirklich verdient. Aber bitte, ich bitte dich, lass mich zumindest für eine Weile in Frieden. Ich habe dann nämlich ein Muster erkannt. Immer wenn du mich sehen willst, ist Ärger im Verzug. Oh nein. Aber wir haben seine liga -Karte. seine L Seltene. Professor Sanja, ich, ich kann nicht von Ihnen verlangen, dass Sie mir verzeihen. Trotzdem möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich Sie hintergangen und belogen habe. Anfangs habe ich das auch ziemlich gut getroffen, keine Frage. Aber mittlerweile denke ich, Schwamm drüber. Das hake ich einfach als eine Sache ab, aus der ich was für die Zukunft lernen sollte. Und das meine ich nicht sarkastisch, okay? Puh, nun, dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg. Ich dachte schon, ich wollte fragen, dass sie wieder die Assistenten free ist. So, damit hätten wir die beiden nicht ganz so lustigen Vollidioten-Clowns erfolgreich aufgehalten. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass Sascha nichts passiert ist. Beep, beep, beep. Michael, dein Smart Rotom, das könnte Hobby sein. Michael? Also ich bin gerade. Hey, jetzt ruhig dich doch. Hey, hast du das gehört? Sascha ist auch bei mir. Wo bist du? Ich bin im Schlimmerwald und versuche Sascha zu besänftigen. Kannst du vorbeikommen, Michael? Ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Ich warte im Inneren des Schlimmerwalds auf dich. Bis dann. Aber Hop scheint es ja wieder drunter und drüber zu gehen. Also alles wie immer, schätze ich. Was der scheint sich Sorgen um seinen Panzer zu machen. Wir sollten Saschen und Hopp besser nicht so lange warten lassen. Los, auf zum Schummerwald. Das in der nächsten Folge. Und hier noch kurz, wie in der letzten Folge am Ende, die Karte von Ness. Hast du ja gerade grüne Haare? Der hat ja grüne Haare. Hä? Hm? Okay, dann höre ich nicht. Egal. Ne, Ganz nett.